Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert, die Rüstungsinsel DLC oder das Rüstungsinsel DLC, würde ich mal sagen, wo wir ja gekonnt erstmal die Story voll ignorieren und uns aufs Pokémon fangen konzentrieren und ja, da ist ein Abra. Willst du mich auf den Arm nehmen? <lacht> Weil ich habe ja einige Eier schon vorbereitet, ne? Übrigens haben Pummeluft dabei. Lass mal entwickeln für den Eintrag. Ich habe 17 Mondsteine. Boom. Ja, ich wollte eigentlich diesen Part hier noch damit zubringen, hier einige Eier stiffen zu lassen. Von den Pokémon, die ich letztens gefangen habe. Um noch ein paar Einträge zu bekommen. Aber, ja. Da kommt hier so ein Abra auf einmal vorbei. Ich habe jetzt ein Ei mit einem Abra. What? Ich habe keinen eintrag bekommen. Was? Ich glaube, ich hatte schon auf irgendwie, ne? Durch... Ja, ich glaube schon. Ja. Durch Zauber tauschen, nämlich an je mehr Luft ist einatmet, desto größer wird es. Es verärgert, lässt sein Körper enorm auf und schüchtert so seine Gegner ein. Ist es verärgert? Mein Gott, na gut, luft raus aus meinem Team. Also, Knuddel Luft. Jetzt meine ich, ein nee, schwächeres, Blüpp. so kommt gleich rein. Gut, dann... Was ist das? Haspiro. Was ist das? Klingeling. Ich weiß, das heißt nicht so. klar Gut, wir fangen jetzt weiter Pokémon erstmal, ne? Weil warum nicht? So, das haben mal parallelisieren. Und das Geist, also kann ich nicht angreifen, ne? versuchen dich einmal mit psychoklinge anzugreifen machen wir mal muss aber nicht drauf gehen dadurch nee. gut. Ich hätte mir vielleicht ein paar Pokebälle holen sollen soll ich beinahe sagen Pokebälle fangen schnapp sie dir alle ja gut neues pokémon direkt klar wir haben das soll gar nicht schlecht sein für komplett wenn ich mich nicht irre irgendwas ist pokémon man somit unaufhörlich schlüssel vertraut man ihnen ein besonderes wichtiges, anspiel schützt diesen um jeden preis cool so. heißt da ich wollte ich benutzen aber ich gab es nicht in schwert also wieder dazu So. Das ist es ist so nicht das heißt eine wasser angeführt werden wir nichts anhaben können Naja, Macht jetzt ein bisschen nervig, aber egal, nichts was Gegner nicht erledigen kann. Von einem hat. Wow. Wie viel hat er jetzt abgesungen Habe ich jetzt nicht gesehen. Ging zu schnell. Eine Aufnahme habe ich halt auch nicht sehen können. Komfort schreiben und jetzt tun wir. Schmeißen kurs Pokémon nutzen. Ich habe nicht so viele Wasser-Pokémon komplett trainiert, aber es ist damit nicht schlecht. Das soll auch richtig gut sein, glaube ich. Du mal so als hätte ich eine richtige Ahnung von komplett im Pokémon, immer nur so pseudo wissen. Ja, ist genau wie ein Smash Bros. Hier. Ich kenne, weil sie nicht, die ganzen Competitive Sachen alles, aber ich kann sie nicht umsetzen, ich so schlecht bin. Wenn man zum Beispiel wenig Smash-Angriffe setzen und mehr so sprung und also was über Tilts, ja, ich kenne halt alles, aber ich kann es nicht umsetzen. So, jetzt mal drinne. Ich mich nicht dich anzugreifen, man habe ich mich wieder selber. Ne? Danke, so dich mache ich zu einem. Ei. Außer ich finde jetzt irgendwo gleichen Stern. so also mit dem Fang läuft's. läuft ich gut. Das als Kern bezeichnete Organ dieses Pokémon entscheidet in den sieben Farben des Regenbogens. Wenn es da wie mächtige Psychokräfte entfesselt, habe ich eine sehr lange Zeit nicht gewusst. dass es da mir auch selbst im Psycho-Pokémon ist, ehrlich gesagt kann mir irgendwie nicht so in dem Sinn. Ja. So ein vater und ich wollte einfach so was Wasser. Warte, warte, du neu. Ich Wollte immer das Wasser fliegen. dem was Wasser laufen, Jesus. Warte. Du meinst wie Jesus? Ja, Naruto, so wie Jesus. Warte mal, so was heißen Jesus war ein Ninja. Ja, Naruto, Jesus war ein Ninja. Wirklich? Nein, nicht wirklich. So, das Ding war, glaube ich, auch voll gut. Oh, oh Gott, stimmt Flug. Los, warte mal, ich glaube, das Flammenkörper, ne? Ja, alles. <lacht> Rückenwind, ja, viel Spaß. Oh. Egal, solange du gefangen wirst. Ich will mich ein bisschen sicherer fühlen, wenn meine Eier hier geschlüpft werden Dann könnte ich nämlich, also nicht, ein bisschen mehr überleben. So, gefangen Boom. Schakalacker. Er spart Funken in hören und erlegt die erschrocken daraus vorkommenden Beute mit seinen scharfen Krallen. Das ist ziemlich interessant, wie ich jetzt einfach nur jedes Pokémon erstmal fangen, anstatt irgendwie die Story zu spielen. Aber ich habe auch in Let's Plays von anderen Leuten schon reingeguckt. Damals, also im Schwert, nicht in DLC, und der ja, was mache ich denn jetzt. Das ist voll, das ist voll furchteinflößend. Ey. Ja, damals, ein Schwert habe ich schon bei einigen Netzplätzen reingeguckt, nachdem ich natürlich schon fertig war weil nicht irgendwie jeder der irgendwie das spiel angefangen hat, hat erstmal mal so weil ich fünf parts irgendwie in der naturzone verbracht und äh, erstmal pokémon gefangen und das natürlich als erfolgreiche let's player sind nämlich meinen dass ist die richtige art irgendwie hier an die sache heranzugehen ne? also mache ich jetzt so wie die ganzen erfolgreichen Let's player ne? ich tue erstmal Zeit verschwinden und mich dann um die story kümmern ne so wird man davor. Oh gott davon das ding schon wieder Und da kommt noch eins Und da ist irgendwann auch habe ich auch keine zeit oh gott das ist echt da macht mich echt voll nervös ey. Ähm, ich habe auch so ein galar irgendwie mal gefunden ne? an so einem baum ganz nebenbei da ist echt krass wie dieses zwei dort da so Einfach am Hocken ist. Richtig cool. Oh nein. Screenshot. Da war es da gerade aufgetaucht. Ich habe schon wieder nicht gesehen. hat heute mich nervös gemacht hat. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber Blauwal sind meine Lieblingstiere. Einfach nur weil die größten Tiere sind, die es jemals gab. dubios ist ach, das ist glaube ich für Pyrgon, ne? Oh, Gibt es ja pyrigon Dann Porygon ah, da habe ich auch gern benutzt. Soll ja Galanus 2 zwei, ein Zweig eines Baums namens Galanus, der in den Teil der -Region wächst. Er dient als Material zur Herstellung von Schmuck für ein bestimmtes Pokémon. Okay, ich glaube, da ist für das ne? Ich habe mal versucht, das irgendwie zu entwickeln, aber. Dann habe ich irgendwie gelesen, hat irgendwie ein Gegenstand braucht, wenn es nur ein Schild im DLC gibt. Ich glaube, das ist das dann, ne? Federa, feder ist Irgendwas. Ne? halt. Na, okay, ich dachte, er wäre jetzt irgendwie so ein Eingang oder so. so als ich mich übrigens den teleportiert habe, ne? Also geflogen bin, meine ich. Hier. Ja. Da habe ich eine Menge Sachen gelesen. Bärenverkäufer, Zutatenverkäufer, Watthändler, Fahrradfahrfrau, Diktator, Trainer, Rüstungsstation, Master Dojo. Also da ist eine Menge. Soll vielleicht doch mal schnell hier weitermachen und zugebracht, die ganzen Sachen zu so bekommen. Gott. Ah, das wird nervtötend. Wenn ich jedes Mal darauf ausschalten muss. Tschüss. Meine Eier könnten jetzt langsam mal schlüpfen. Ne normalerweise habe ich so immer ein so ein Breeder dabei mit flammkörper Dieses hat aussieht wie so ein Kohlewagen. kokowai Hat irgendwie die Schlüpfrate beschleunigt, aber habe ich jetzt nicht dabei. So, jetzt mal fangen wir dich jetzt Koko Koko Erinnere mich immer an diese eine Folge von Pokémon, wo irgendwie ganz wo ich glaube ich hunderte von wo weiß irgendwie entwickelt haben dann irgendwie so eine stampede irgendwie erzeugt haben das war die folge in denen sich erst Glumanda glaube ich in glutex so weiterentwickelt hat ne? ja, okay ok koko ja genau glumanda hat glaube ich irgendwie die blätter von den koko weiß alle angezündet weil die waren irgendwie die haben sich irgendwie selbst hypnotisiert oder irgendwie sowas. Deswegen sind die irgendwie so ausgastet. Die Wanda hat dann irgendwie die Blätter angezündet und dann sind die wieder zu sich gekommen. Kokowai. Und da hat sich Glomanda entwickelt. Und jetzt fangen wir dieses mal Okay. Noch mal das ist ja nicht anders gewollt. Haben wir ob sich meine Rate erhöht? Diesen Super fang hier zu aktivieren, das, ich glaube, bei 400 hat er irgendwie ab Maximum erreicht, ne? aber jetzt kommen ja wieder neue Pokémon dazu. Also, tut jetzt die Rate noch mal erhöhen oder was so alle 100 Pokémon oder so? Okay, jeder der drei Köpfe hat seinen eigenen Willen und scheint sich nur für sich selbst zu interessieren und nicht am Rücken auch noch Köpfe. ich dachte die haben so so ein so kreis aus köpfen vor allem oh weiß bestehen ja aus irgendwie so weil mich fünf sechs von denen ne? deswegen habe ich jetzt gedacht sie haben irgendwie so einen ganzen kreis aus köpfen nicht nur so ein vorderteil aber anscheinend nicht was also, jemand hat einen fehler gemacht so. ja, diese ganzen ausrufe sachen die gehe ich jetzt noch nicht eher absuchen oder wer weiß, ob da neue Pokémon drin sind oder nicht? Oh, meine Pokémon entwickeln sich, äh, schlüpfen aus, meine ich. Ich habe natürlich wieder ein paar für den nächsten Part vorbereiten kann. Da, genau. Ich habe vollkommen vergessen, wie noch mal die Vorentwicklung von Tohido aussah. Ja, wie sie heißt? Oh ja, haben wir sie. Kanivana, genau. Kanivana Jagd nicht im alleingang sondern wandelt auf seine art raus, um mit ihnen im schwarm anzugreifen ja weil die entwicklung nicht mehr ne? weil die einfach so eins auf mich zugestürmt kommen So, ja, man den tacher oh, neue einträge da kein besonders guter schwimmer ist treibt es in seinen in seichten gewässern an der wasseroberfläche und sucht nach beute sie dann zu fressen So, und da müsste jetzt halt aber sein und das glaube ich noch mein team in Hoffnung hat sich entwickelt Ist ja eigentlich eine menge Erfahrungspunkte kriegen auch oh, kein shiny dabei <lacht> aber wurde gefangen Er setzt seine Kräfte selbst im Schlaf ein. Der Inhalt seiner Träume hat Einfluss auf die Kräfte, die jetzt verwendet. So Boom. können wir erstmal die Aussortieren. Wieder du kommst rein für ihn, du kommst raus. Du, du bleibst drin. In Hoffnung, ich kann nicht entwickeln. Das ja, Pokémon, die auf Level 60 sind, die werde ich ganz bestimmt nicht entwickeln können. Ging fast gar kein Level ab und jetzt müsste ich noch irgendwo hier ja Boom. aber das müsste sich eigentlich entwickeln weißt du was ich habe irgendwo noch ein glücks eine irgendjemand hat das da hier mein furchtrohr ich muss mal irgendwann online kämpfe machen ey. ich habe schon irgendwie bock drauf aber jetzt erstmal das ganze projekt hier abschließen vielleicht wenn meine projekte erstmal alle hier abgenommen haben dann vielleicht irgendwann mal, aber im Moment will ich jetzt erstmal nur alles. Ich muss so viele DLCs noch spielen. Ich muss noch von Dragon Ball Z Kakarot ja DLC spielen. Ich muss noch von Kingdom Hearts 3 DLC spielen. Ich muss eigentlich nur noch DLCs spielen. Bei jetzt of der sphere bin ich so gut wie fertig. Da kommt nicht mehr viel. Final Fantasy sieben, das wird auch. Ich muss ich einfach noch weiter aufnehmen. Dann wird das schon irgendwann. Und ja. Und ja, Pokémon halt. Ne? Also ist wird schon irgendwann. Ich habe jetzt auch zwei Wochen Urlaub und da werde ich sowas von ausnutzen, um jetzt hier aufzunehmen. Hier sehe ich schon direkt zwei neue Pokémon. Da werden zwei sehr Aufnahmelastige Wochen. Ich habe jetzt schon seit wir haben jetzt Montag und äh, ich habe jetzt schon seit Samstag hier aufgenommen. Samstag habe ich glaube ich Final Fantasy zwei Parts aufgenommen. Gestern habe ich so drei parts zählt Perry aufgenommen heute habe ich jetzt schon das ist der zweite part pokémon also es wird wahrscheinlich auch jetzt zwei parts pro tag erstmal geben einfach damit die jetzt mal schnell weggehen endlich und ja es wird schnell vorangehen hier so aber natürlich ein paar level bekommen ich glaube es wird entwickelt sich zu kadaver so Level 20 ungefähr sein Schrei erreicht eine Lautstärke von über 100 Dezibel. Hört man diese aus der Nähe leidt man den ganzen Tag unter Kopfschmerzen gefährlich. So, Quappo die Entwicklung von dem Lieblings-Pokémon meiner Mutter. weil Ich habe ja irgendwann mal als Kind irgendwie verwaltet Ihr ja Lieblings-Pokémon und weiß nicht, hat irgendwie auf dem Bild von Quapuzzi gezeigt. Keine Ahnung weiß nicht, ob ich da ein Bild mit allen Pokémon gezeigt habe. Die wollt eigentlich. Er ja, hat die sowieso nicht interessiert. er wahrscheinlich einfach nur drauf gezeigt. So ja, was auch immer. Das viech Aber wenn ich immer zum Quapo nutzen würde, dann würde ich das auf jeden Fall Mamas Liebling nennen oder irgendwie sowas. Irgendwie so. Wenn ich da jetzt irgendwie wahrscheinlich ein Bild zeigen würde mit allen Pokémon, damit die wahrscheinlich denken: oh Gott! Würde die einfach irgendwie mit dem Finger irgendwo drauf zeigen. die Polytox oder so. Meist fast Pokémon zeiten weil ich irgendwie nicht verstehe. Ich meine, das wie ist eine Mülltüte bzw. Ein Müllberg und Pokémon gibt es in halt allen Formen, ne? gibt hübsche, gibt hässliche Pokémon. Also, was und ich verstehe jetzt irgendwie nicht den Hass gegen dieses Pokémon. Ich meine, ja, klar, Pokémon, das auf Müll basiert. Muss es wahrscheinlich auch geben? Es gibt ein Pokémon, das sieht vorstelllich aus wie ein Pokéball. Also Jetzt mal, wenn irgendwie jemand so kommt und sagt, ja, diese seien in dieser Generation lassen voll nach, dann denke ich immer an. Wollte und Lektor bei, wird einfach nur ein Ball ist so ab entwickelt sich übrigens. Ja, Glück sei er, hat ganz schön was gemacht. Merkt Kadabra, ich habe einen Löffel. Genau, was kraft ermöglicht es ihm schweben zu schlafen, sein äußerst realistischer Schweif nützt es dabei als Kissen. Konfusion, cool. no. jawohl, und ein Quappo. Sein ganzer Körper besteht fast nur aus Muskeln im kalten Meer, zerschlägt es mit seinen starken Armen Treibeis, um voranzukommen. So, das heißt, wir können wieder aussortieren aber du gehst raus dann versuchen wir mal irgendwie andere pokémon jetzt zu leveln ne? ähm, was könnten sie sich hier entwickeln du könntest dich entwickeln ich weiß aber nicht ob man zuneigung oder irgendwie so braucht ich, ich mache mal das hier ich weiß ich glaube das wird sich durch leveln ne? ich weiß nicht so von dir brauche ich ein ei von dir brauche ich ein ei von hier brauchen Wir gehen natürlich ganz gekonnt als ab. Ich habe gesehen, da war gerade schon die Entwicklung von... Den Namen schon wieder vergessen. ja Da ist ein quapuzzi Ja, ein Quapsel. Natürlich. Gib mir jetzt Entwicklung und dann die Vorentwicklung ist klar. Krakelo. Ach ja, die Jäger pennt noch. Ah. Und Jäger pennt immer. Noch. <lacht> ja, geil. Ach komm, wach auf. <lacht> er tut dir so lauter angefallen setzen. Jäger. Ach ja, Aufruhr weckt Pokémon auf, genau. Stimmt, geil. weil erst schreit er uns ins Gesicht, dann macht er eine Aufruhr. Jäger einfach. <lacht> Voll geil. So, okay. Dir müsste ich eigentlich nur ein sonderbomben geben, dann entwickelst du dich, weil ich glaube, Kakino entwickelt sich auf 40. Ne? Also ja, ich man mein auch noch nebenbei geschafft vielleicht. Ich könnte auch einfach nur ein sonderbomben geben, dann wäre erledigt. Aber dann komme ich gleich hier an so ein Dings vorbei, an so ein Krabbums und ja, ich schon wieder ein verballert ich ehrlich gesagt brauche, um meine EV trainierten Pokémon auf Level 100 zu bringen. Was nicht notwendig ist, aber ich will es trotzdem machen. So, es bleibt recht verdammt. in die Pokéballs aus. Keule. Na. Oh. Da habe ich noch keine Zeit mehr, mein Dings hier zu entwickeln. Du setzt kreide schreien aber du hast keine physischen angriffe ne? aufruhr okay, ich glaube aufruhr ist ein physischer angriff glaube ich wahrscheinlich nicht jawohl klasse krakelo oder gefangen Lup. Nee, da wird nichts auf level 60 zu trainieren von gen als lautsprecher mit ihnen kann es starke scheibe ausstoßen die ganze häuser zum einsturz bringen wow wie schaffen es leute zu leben mit solchen pokémon so, Quapso. Und das heißt, braucht kein Ei für. Wohl vielleicht doch. Auf jeden Fall mit Level einer quapsel durch die Gegend, Dann wird sich das schon schnell entwickeln. eine ja, Alle Quapsel kann sich ja auch noch in Links entwickeln. Äh, okay, wollte schon sagen. Quapsel kann sich ja noch in Links hier entwickeln, in aber nur per Tausch, ne? so Gott, aber der Sound-Effekt und und mir noch nie aufgefallen. Geil, ich muss meine Fang-Session auch gleich mal beenden, weil mir echt die Pokébälle ausgehen. 13. Ich meine, ich kann auch Hyperbälle oder so einsetzen, aber nein, aber jeder ist level 90. Geil, bald bald level 100 kann man besser schwimmen als laufen das spiral muss auf seinem box ein teil seiner innereien der durch die haut sichtbar ist ah. äh, herzergreifend äh, schmierbe habe ich schon da habe ich schon also als war den gala schon da war habe ich auf jeden fall wieso weil ich, ich krieg ja viele sonderbonbons ist irgendwie Enton. hi. <lacht> Hallo Daniro. Hi. Cool. Ähm, ja, ich soll vielleicht mal hier was machen. Ja, Ich meine, das sind ja nur so Sprays, die man eigentlich einsetzen ne? Aber mir vor vorwerten wie er so ein energy so ein energy drink einfach so runter schlucken was macht das noch mal die staatsveränderung von ja ich habe keine also kollege haben wir sie das habe ich gerade noch mal gemacht ach ja Um mein leben gekämpft da ist heißt, ein Enton haben wir auch Ich schon wieder Eier vorbereitet ich habe den Pokedex hier gleich erledigt, bevor ich die Story erledigt habe. Hab ich so gefühl so Pokeball zwölf Stück klappt. da du bist jetzt hier drin, geh ja nicht raus. Verdammt! Du und ich, wir sind eins. Aber ich habe noch nichts verändert. So jetzt aber, boom, Donnerwelle. Okay. aber bis jetzt schon einmal angegriffen er tut die ganze Zeit nur hochballern er tut ja nicht mal sein angriff oder so hochballern nee. oben er hat gebaffe für nichts cool ob oh, okay, das hat vier punkte in Spezialangriff bekommen. geil dieses Pokémon lebt in samt fließenden Flüssen mit seinen langen Gliedmaßen, schwimmt es voller Eleganz durch das Wasser. Habt ihr gewusst, dass das ein Übersetzungsfehler war zwischen Enton und Enton in der englischen Version? Die Entwicklung von äh, die erste Version heißt Psyduck, das ist ein neues äh, das neues Pokémon. Jetzt entwickelt sich zu Goldag. Enton ist gelb, deswegen würde irgendwie Goldag irgendwie besser passen und. Äh, sidak für die entwicklung ich glaube da haben sie irgendwann verwechselt und hier sehe ich schon direkt zwei neue pokémon mir gehen die pokebälle aus herkommen ja, kommen schadrago glaube ich ne? wird irgendwie von vielen leuten uns das schlechte seinste pokémon aller zeiten irgendwie dargestellt glaube ich also jemand auf meiner arbeit hat irgendwie nur darüber rumgeraged. er sieht aus wie ein pokémon hat irgendwie so ein kleinkind gezeichnet einfach so ein dach mit so einem roten kopf Oh Gott. Obwohl... Ja. Ein Folter war Und... Verteidigung wird sind nee, nee, Angriff. Ja doch auch Verteidigung. Na gut. ich fange ich noch. Und deinen Kollegen auch. Oh, du hast auch Haut. Ich meine, in der Version sieht das Ding nicht schlecht aus. muss ich jetzt sagen. Aber ich kann verstehen ja sieht weil nicht so im vergleich zu allen anderen drachen pokémon finde ich jetzt sieht ein bisschen zu, zu äh, ja keine haben wir brauchen drachen hier aus den drachen sieht irgendwie zu casual aus zum ich habe gerade einen ball auf nichts geworfen hat das gesehen mein ball ist auf nichts irgendwie gelandet oh gott der hat mich sogar noch das wagen aber nehme ich dagegen ne frage big Tox oder raptor hat hohe verteidigung mit eine vorgefunden da kriegen wir nicht hochlevelt ist doch wohl sonderbombungs einsetzen für einige und da naja finde ich das irgendwie eine minute später irgendwo die entwicklung davon und dann war wieder umsonst sonderbombung finde ich sind ganz schön wertvoll gesagt, ich benutze die manchmal um links hier ein Competitive Pokémon hoch zu trainieren auf level 100. Boom, super Da, da schon wieder auf nichts gelandet. Hat er gesehen? jawohl Dann ist noch ein Schlupf. Dann machen wir Feierabend für heute. Ich hab mal genug gefangen für das Erste. Und mit etwas Glück kriege ich noch ein Level ab für das Man ich glaubt ich nicht. schade lebt in Grotten. Führt sein äh, was kühlt seinen körper ab er startet ist weshalb es regelmäßig sonnenweder nehmen muss wow, was für ein fauler dache so ähm, mal kurz mein jäger wieder wiederleben es war ein bisschen verschwendung jetzt für, für ein pokémon aber ich will es doch erledigt haben. Ja, übertränke tun jetzt nur 120 heilen früher haben sie mal 200. Zu meiner Zeit haben tränke noch 200 geil. glaube ich. Ja, ne. 200. Ja, die tun wir erstmal paralysieren. Das ist alles wieder Pokémon, die sich nur über Tausch entwickeln, da muss ich wieder den, den Master kontaktieren, damit er mir hilft. Okay. Keiner, mit Diamant und Pearl kam irgendwie mal eine ganze Welle von Pokémon, die sich nur durch Tausch entwickeln. Ne? Vor allem als Kanto-Pokémon, ja, so Magma, Electek, Schlurp, nassknäht und so. Da kam irgendwie voll viele Pokémon, die sich durch Tausch jetzt Hier glaube ich. Deswegen werde ich Diamant und Pearl immer als die Generation bezeichnen, wo die meisten Entwicklungen dazu kamen. Da kam Unmengen von Entwicklungen von alten Pokémon irgendwie dazu schon fast lächerlich. So wird gefangen, bitte. Äh, äh, um. So cool, ein sehr erfolgreicher Part in Sachen Fangen würde ich sagen. Er nee, da wird nichts mit dem Level ab für das So wäscht man sich nach dem Berührung mit seinen klebrigen speichern nicht. Setzt bald ein starker Juckreiz ein, der nicht mehr zu stoppen ist. Nie mehr. Wow! Noch ein Pokémon hat Höllen und Verderben auf die Welt niederlassen kann. So wir haben 131 und 200 gibt es nur, so wie ich das gehört habe. Ne? Von der einen jedenfalls die, die hat jedenfalls schon gesagt, ich habe schon die Hälfte aller Pokémon gefangen. Ne? Also nein, wer bist du denn? Wirst niemand immer nie glauben, was für ein gar Pokémon ich begegnen bin. 100 Watt zeige ich dir meine abgefahren Entdeckung, aber nur ausnahmsweise. Hier, dann schau dir mal, es waren wahnsinnig tolle Pokémon, dass ich entdeckt habe. Tangela. Ah, okay, gibt es mir einfach nur einen Eintrag. Sagen auf, oder? welche Pokémon antreffen man hängt auch von dem Wetterlager. Es ist uns ja also jeden Tag aufs neueste loszuziehen. So, ich habe schon irgendwie Angst, hier weiterzugehen, damit ich schon wieder ein neues Pokémon finde. Deswegen lassen wir das, ne? Ich würde jetzt erstmal sagen, ich bin im paar hier. Äh, wir machen dann, weiß ich nicht, sollen weiter fangen oder sollen wir das der Story mal weitermachen? Keine Ahnung. lass mir schon mal überlegen. Jedenfalls bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like ein Aber Kommentar wird mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.